Behind the Scenes bedeutet hinter den Kulissen und ist im filmischen Kontext ein Making-of zu einer Film-, Fernseh- oder aber auch Theaterproduktion. Durch ein solches wird es dem Publikum möglich gemacht, Hintergrundinformationen zur Entstehungsgeschichte eines bestimmten Films etc. zu erfahren, Eindrücke von den eigentlichen Dreharbeiten und somit auch automatisch Informationen über die diversen Berufszweige dieses Mediehes zu bekommen, da im Zuge dessen auch jene an der Produktion Beteiligten zu Wort kommen, die den Zuschauern ansonsten doch eher unbekannt bleiben. So zum Beispiel Masken und Kostümbildner, Beleuchter, Drehbuchautoren, Bühnenbildner und so weiter und so weiter. Somit kann Behind the Scenes sehr wohl als eine Art Dokumentation zu Film, Fernseh oder aber auch Musikvideo und Werbefilmproduktionen verstanden werden, da dort beispielsweise unter anderem auch zur Sprache kommt, wie ein bestimmtes Werk zunächst realisiert wurde und unter welchen Bedingungen ein jeweiliger Dreh danach stattfand. Was heißen soll, Ging alles glatt in dieser Zeit oder kam es doch zu unvorhergesehenen Problemen, welche die Dreharbeiten letztlich erschwerten oder gar verzögerten? Ebenfalls sehr interessant und daher erwähnenswert finde ich die Tatsache, dass dort auch Szenen während der eigentlichen Filmaufnahmen gezeigt werden und man dadurch zumindest ansatzweise miterleben kann, wie beispielsweise einzelne Takes mitunter des Öfteren wiederholt werden mussten, wodurch es somit auch zu sehr lustigen Situationen kommen kann. Ebenfalls ist es sehr spannend, teilweise auch einen Blick auf die Postproduktion werfen zu können, was mitunter doch sehr faszinierend für Filminteressierte ist. Veröffentlicht werden solche Behind-the-Scenes alias Making-ofs dann sehr gerne auf dementsprechenden Deluxe- bzw. limitierten Ausgaben von DVD und oder Blu-ray-Boxen.